Hallo, so, ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Rezept. Und zwar benutze ich für dieses Rezept Tempeh. Tempeh, für die, die es nicht kennen, ist nichts anderes als fermentierte Sojabohnen. Und die kann man sehr, sehr schön marinieren und dann als Stück, wie so als Steaks oder auch in Vierteln, als kleines Stückchen auf Holzspießen oder sowas benutzen. Aber ich zeige euch ja das heute mal, wie man die wirklich fein zermahlen, püriert und dann mit verschiedenen anderen Zutaten zu einem leckeren Patty macht, den ihr entweder in einem Burger essen könnt oder auch einfach nur pur, ganz wie ihr mögt. Und das Rezept bzw. die Zutaten, die ihr braucht, könnt ihr ganz am Ende, seht ihr dann einen Link dazu und da könnt ihr das dann runterladen. Und jetzt zeige ich euch, wie es geht. Das war das Rezept, so ist es zubereitet. Ihr seht, ich habe es einmal gemacht in der Pfanne und einmal dann im Backofen, wie gesehen. Backofen hat natürlich das Schöne, man sieht noch wesentlich mehr von der Textur, ist ein bisschen schöner. Patty ist schön für all diejenigen, die das dann entsprechend als Burger nutzen wollen. Übrigens für die, die das vielleicht ein bisschen fester noch mögen, ihr könnt sehr, sehr gut hier noch entweder mit mehr Leinsamen, das ist nämlich das, was die Stabilität gibt, arbeiten. Oder ihr gebt noch etwas Kichererbsenmehl dazu. Ja, also das nochmal so zwei Tipps, wie ihr das noch fester kriegen könnt, wenn ihr denn mögt. Und ansonsten Rezept wie immer unter www.veganik.de. Schaut in die Mitte, scrollt runter, dort seht ihr den eigenen gratis E-Book-Bereich. Und wenn ihr Fragen an mich habt, Rückmeldungen oder ähnliches, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus@veganic.de. Dann war es das für heute und dann bis zum nächsten Video. Guten Appetit und tschüss.